wird YouTube und herzlich willkommen hier zu einem weiteren FIFA 21 Video auf meinem Kanal. Ja Leute, heute habe ich ein kleines Special für euch vorbereitet. Zum einen habe ich das äh, Future Stars äh, Wundertüten Pack äh, mal vorbereitet. Bin gespannt auf jeden Fall was da drin ist, habe ich soeben abgeschlossen. Und ich habe äh, die neue Serie, also neue Serie, die alte Serie wieder zurückgeholt, die ihr damals gefeiert habt. Ich weiß, es kommt ein bisschen spät hier äh, zu FIFA 21, hätte ich vielleicht ein bisschen früher bringen sollen aber ich denke lieber später als gar nicht ich habe eine instagram story gepostet dass ich diese serie wieder bringen werde und habe euch da gefragt dass ihr mir ja, euer budget nennt plus zwei bis drei wunschspieler das haben einige auf jeden fall gemacht ab der nächsten folge werde ich das dann so machen dass ich leute aus den kommentaren rausnehme also falls ihr bei der nächsten folge teambau dabei sein möchtet dann schreibt es jetzt in die kommentare am besten euer budget plus zwei bis drei wunschspieler die ihr unbedingt in diesem team haben wollt gerne könnt ihr mir noch vielleicht dazu schreiben, was für Spieler ihr vielleicht irgendwie Antraid oder sowas habt. Und dann würde ich mir wieder zwei Leute aus den Kommentaren rauspicken und würde für die dann äh, das Team bauen. Also falls ihr darauf Bock habt, falls euch die Serie gefällt, dann lasst auf jeden Fall hier auf dem Video schon mal einen Daumen nach oben da. Und falls ihr irgendwie hier gerade neu auf den Kanal gestoßen seid, dann würde ich mich natürlich auch mega freuen, wenn ihr hier ein kostenloses Abo dalassen würdet. Und ähm, ich denke, ich habe jetzt genug geredet. Ich würde sagen, lasst uns mal am Anfang losstarten mit dem äh, Pack, mit dem Wundertütenpack. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, was da jetzt drin sein wird. Ich würde sagen, 3, 2, 1 und wir gehen rein. Mal schauen. Ich weiß gar nicht, was mich da so alles erwarten kann. Von dem mal gucken. Es ja, ist schon mal zumindest ein workout Ich hoffe, das musste auch so sein. Das schaut nach einem OTW aus. Quadra äh, Quadrado. Ich glaube, das ist sogar gut. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist nicht schlecht. Ich schau mal kurz, wie viel der Wert ist. Joa, Quadrado Halloween ist äh, 240k Wert. Also nimmt man auf jeden Fall mit. Ist auf jeden Fall auch spielbar. Vor allem dadurch, dass jetzt mittlerweile so viele Leute die Fünferkette spielen, kann man den vielleicht echt mal ausprobieren. Ähm, aber richtig geile Karte, nehmen wir auf jeden Fall mit. Und ich bin sehr zufrieden. Also ich denke, man hätte da echt irgendeinen Scheiß ziehen können. So Leute, dann äh, nach dem tollen Pack hier mit Quadrado würde ich mal sagen, wir gehen mal in die Serie Teambau und ähm, da fangen wir auch gleich mit dem ersten Team an. Das erste Team, was wir bauen, bauen wir für Schilling, der hat mir das auch mal, er hat mich angeschrieben hat gesagt, hab, hey, ich habe 700k, habe drei Wunschspieler, die ich gerne haben wollen würde. Das wäre zum einen Manet, Kanté und Rashford, äh, Rashford die Stürmerkarte, äh, Manet die äh, Kanté die Informkarte und Mané, glaube ich, soweit ich weiß, normal. Ähm, wir würden auf jeden Fall dieses Team jetzt bauen, wir haben 700k Budget on top und ähm, ich würde euch mal sagen, wir gehen mal in die richtige Formation, die ich vorbereitet habe und zwar ist das die 4 3, 3, die dritte glaube ich Genau, wir gehen in die 4-3-3, die dritte, jetzt müssen wir die Spieler auf die richtige Position schieben Nicht wundern, äh, Rashford spiele ich als rechten äh, ZDM, also in-game natürlich umstellen, dass er im Sturm spielt. Aber damit äh, auch alle auf Full Cam kommen, äh, habe ich gesagt, hab, okay, Rashford müsste der Schilling auf dem rechten ZDM spielen. So, ich würde sagen, wir starten einfach mit der linken Seite hier und da würde ich mal sagen, es ist glaube ich ziemlich klar da mit Mondi. Ja, Mondi einfach eine richtig krasse OP-Karte. Ist mittlerweile ziemlich günstig, deshalb ist immer noch ein sehr, sehr starker Linksverteidiger. Baut dir den auf jeden Fall ein. Ich denke, vielleicht hast du den sogar schon im Team. Der kostet nicht viel. Und äh, als linken Innenverteidiger kannst du dir dann auch gerade gleich waran holen. Ich glaube, Varan ist auch mittlerweile deutlich unter 200k gesunken, Varan ähm, auch immer noch mit der besten Innenverteidiger im Spiel habe. Ich selber spiele aktuell selber zwar nicht, aber ich bin sogar selber am überlegen, ob ich mir den wiederhole. Dann im Tor würde ich dir mal Lunin empfehlen. Im Prinzip ist es dir selber überlassen, Schilling, ob du jetzt hier Lunin spielst oder ob du Courtois spielen möchtest. Weil, aber ich habe jetzt mittlerweile echt bei vielen äh, Lunien gesehen und äh, fand ihn auch bei meinen Gegnern immer ziemlich stark. Deshalb bau den mal ein, probier den mal aus. Ich denke preislich sind die ziemlich gleich. Ähm, ich denke aber, dass äh, Lunien sogar besser ist als Cottoir. Aber ihr könnt ja gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Auf der rechten Seite würde ich ziemlich standardmäßig gehen. Und hier würde ich dir Gomez empfehlen. Hier haben wir das zwei Innenverteidiger, die jeweils äh, über 80 Tempo haben. Und als Rechtsverteidiger dann noch Walker. Kai Walker, der beste Torte überhaupt äh, in FIFA 20 gewesen. <lacht> das ist ein echt guter Spieler, deshalb bau den auf. Also du hast eigentlich so die Meta-Verteidigung. Meta von dem her kann ich auf jeden Fall so empfehlen. Vor allem für die Weekend League ist es auf jeden Fall eine sehr starke Verteidigung und kostet mittlerweile nicht mehr so viel. Genau, auf der rechten äh, offensiven Seite würde ich dir empfehlen, mit Salah zu gehen. Also normalerweise würde ich dir hier sogar. Ähm, Mares im Headliner empfehlen, aber Mares Headliner war damals eine SPC, Ich weiß halt nicht, ob du die gemacht hast. Falls du Mares Headliner hast, bau Mares Headliner ein, weil ich finde Mares einfach überragend. Ähm, aber die normale Karte von Mares ist halt nicht so gut und ich, da finde ich echt Salah sogar viel besser. Ähm, deshalb bau dir da Salah ein. Dann im Sturm gehe mit äh, Zaha und zwar mit dem 86er Inform. Der habe hab ich auch einmal schon mal gespielt, also der lässt sich richtig gut spielen. So eine richtig geile Karte, habe ich auch schon oft in der Weekend League gesehen. Und im zentralen ZM geht's einfach mit dem Bruno Fernandes. Und da sollte die normale Karte auch ausreichen. Falls du da irgendeine bessere Karte von ihm hast oder das, die Coins hast für eine bessere Karte, dann hol dir die auf jeden Fall. Und ähm, genau so würde ich dir empfehlen, das äh, Team zu bauen würde für dich genau, also du würdest genau 600 Grad zahlen müssen für die Spieler, die zusätzlich dazukommen. In Game könntest du theoretisch die 4-4-2 spielen, du könntest das dann ungefähr so aufbauen, dass du defensive bleibt ja gleich. Und dann ist Salah links, äh, Mané rechts Oder andersrum ist dir überlassen Dann hast du Kanté und Bruno Fernandes in der Mitte Und da würde ich das vielleicht so machen Dass du Kanté äh, hinten bei Angriffen äh, gibst Und Bruno Fernandes mit angreifen Beziehungsweise das Standardding Was man da geben kann Und dann hast du noch zwei stabile Stürmer Die dann offensiv auch nochmal Akzente setzen können Und ich denke mit dem Team wirst du auf jeden Fall nochmal in der Weekend League deutlich besser. Hast dann auf jeden Fall ein ziemlich starkes Team. Schilling, schreib auf jeden Fall mal dein Feedback in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was du zu dem, du zu dem Team allgemein sagst. So Leute, dann nachdem wir das erste Team gebaut haben, würde ich sagen, wir gehen jetzt äh, zum zweiten Team. Bei, mit dem, bei dem zweiten Team bauen wir das Team für AC.Tim.05. Der hat gesagt dass, dass er 750k Budget vorhanden hat und möchte gerne diese drei Wunschspieler bei sich haben im Team. Und zwar zum einen Hernandez, Hernandez Headliner, Kante Goldkarte und Lozano äh, den äh, Inform. So, wir müssen schauen, wie wir das jetzt äh, aufbauen. Ich würde sagen, wir gehen mal in die andere Formation und zwar in die 433, die vierte. So, und dann würde ich sagen, wir machen mal zuerst die linke Seite und zwar linksoffensiv Würde ich dir ähm, Sound Maximin empfehlen. Da musst einfach schauen, falls du mal wirklich die Coins hast, dann hol dir den Inform. Der ist nochmal ein Stück besser, aber ich denke, mit der Goldkarte machst du schon mal auch nichts falsch. Dann als linken Innenverteidiger empfehle ich dir Long Le Inform. Longley inform lässt sich anscheinend sehr, sehr gut spielen. Ich habe nur positives Feedback zu Longley bekommen, deshalb bau den auf jeden Fall ein. Und als rechten Innenverteidiger natürlich Varan. Somit hast du schon mal auch auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr starke Verteidigung. Und ein Tor, ähm, probier auf jeden Fall mal Lunin aus. Falls dir Lunin nicht gefällt, kannst du gerne auch Courtois spielen. Oder ähm, muss halt schauen, dass da die Leute einfach auf Fullcam kommen. Aber Lunion, finde ich, äh, soll anscheinend, wie gesagt, ein starker Keeper sein. Probier den mal aus und äh, schreib mir dann auf jeden Fall mal im Stream oder so mal dein Feedback zu ihm. Dann auf der rechten Seite gehen wir dann als Rechtsverteidiger mit Quadrado. Hier ist auch das Thema, falls du mehr Coins hast oder so, hol dir eine Upgrade-Version von ihm. Ansonsten äh, spiel den normalen, das sollte auch eigentlich ausreichen. Und als rechten ZM empfehle ich dir dann Dybala. Hier ist auch wieder die Sache, falls du den, ähm, die Special-Karte von Dybala gemacht hast, bau die ein. Ansonsten spiel einfach den normalen, der sollte an sich auch sich ziemlich gut spielen lassen. Dann im Sturm würde ich dir empfehlen, Zielinski einzubauen und zwar den Inform. Und als zentralen ZOM dann Martinez und zwar den 88er Inform. Genau so würde ich dir dein Team bauen, Es sollte von den Coins an sich aufgehen, wie gesagt, falls du mehr Coins zur Verfügung hast, kannst du das auf jeden Fall upgraden. Was ich dir an sich als nächstes Upgrade empfehlen würde, wäre entweder äh, Quadrado oder St. Maximin, dass du dir da die Informkarte holst, beziehungsweise falls du sogar noch mehr Coins zur Verfügung hast irgendwann. Schau, dass du vielleicht die Baller rausschmeißt und dafür äh, CR7 holst. Ich denke, das wäre auch ein ziemliches äh, krasses Upgrade. So hast du auch ein sehr starkes Team. Du hast äh, zwei starke Sechser, du hättest einen sehr, sehr starken Zehner. Ich denke, hier könntest du die 4-2-3-1 ziemlich gut spielen. Müsstest halt schauen, wie das da am besten passt. Ich denke auch, dass man die Baller auch mal im Sturm mal ausprobieren könnte. Muss ähm, musst mal gucken, wie das äh, bei dir taugt. Gib mir auf jeden Fall mal Hunter, damit er noch mal ein bisschen mehr Tempo bekommt hast du auch verschiedene Möglichkeiten deine Formation zu bauen und genau du kannst mir gerne mal dein Feedback auch in die Kommentare reinschreiben, was du von dem Team hältst. Es werden alle auf Full Cam, wenn man, die, also wenn man jedem einzelnen die richtige Positionskarte gibt, von dem wir nicht wundern, dass jetzt hier einige nicht auf Full Cam sind beziehungsweise die Chemie auch bei 75 ist. Wenn man hier die richtige Positionskarte gibt, dann ist auch jeder einzelne auf Full Cam. Ja, Leute, wie gesagt, die Serie ist zurück. Ich hoffe, euch hat schon mal die erste Folge gefallen. Falls ja, vergesst nicht, den Daumen nach oben zu drücken. Würde mich mega freuen. Und falls ihr natürlich beim nächsten Mal dabei sein möchtet, dann schreibt es natürlich jetzt in die Kommentare. Schreibt es mir euer Budget und 2-3 Wunschspieler. Und ich baue euch mit eurem 2-3 Wunschspieler auch ein Team. Und falls ihr auch noch Feedback habt zu den aktuellen zwei Teams, die ich gebaut habe, ihr könnt es gerne auch, ich bin nicht allwissend, ich baue auch nicht die perfekten Teams, ich baue einfach die Teams nach meiner Meinung und falls ihr sagt, okay, ihr würdet die Teams anders bauen mit dem Budget, was ich hatte und mit den Spielern, die der Kollege sich gewünscht hat, dann schreibt es mir natürlich auch in die Kommentare, was ihr besser machen würdet, welchen Spieler ihr austauschen würdet, beziehungsweise wie ihr das Team bauen würdet. Würde mich vielleicht auch interessieren oder beziehungsweise auch denjenigen, für den ich das Team gebaut habe. Und in dem Sinne will ich einfach nur sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr bis zum Ende zugeschaut habt. Und äh, ja, habt noch einen schönen Tag, haut rein und ciao, ciao.